Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel wollen wir den Flächeninhalt des abgebildeten Dreiecks berechnen. Dieses Dreieck wird gebildet durch die beiden Koordinatenachse, also die x-Achse und die y-Achse und durch diese Gerade. Von dieser Geraden kennen wir die Geradengleichung in impliziter Form, die lautet 2x plus 3y ist gleich 12. Und wir versuchen nun, von diesem Dreieck den Flächeninhalt zu berechnen. Zunächst einmal wie wird allgemein der Flächen von einem rechtwinkligen Dreieck berechnet? Flächeninhalt A ist gleich ergibt sich als das Produkt der beiden Kathetenlängen durch 2, also in dem Fall x mal y halbe x und y möchte ich gleich hier einzeichnen also Kathetenlängen hier ein, das wäre hier der x-Wert und die zweite Kathete ist hier, so also wäre der das hier der y-Wert. Wie kommen wir nun zu den beiden Kathetenlängen? Dazu betrachten wir mal die geraden Gleichung. Also 2 mal x plus 3 mal y ist 12. Und wir argumentieren jetzt folgendermaßen: Für diesen Punkt hier gilt, dass der y-Wert ja 0 ist, liegt ja auf der x-Achse. Das heißt, wenn der y-Wert gleich 0 ist, dann ist natürlich auch das Produkt mit 3 0, also der Gesamte aus das Produkt hier 0. Demnach ergibt sich die Gleichung hier einerseits. 2 mal x ist gleich 12 und wir erhalten x ist gleich 6. Das heißt, wir bekommen hier den Wert 6 und wir wissen schon eine Kathetenlänge. Zweite Kathetenlänge ergibt sich eigentlich mit dem gleichen Argument. Für diesen Punkt hier gilt, dass der zugehörige x-Wert 0 ist. Also muss demnach auch dieses Produkt hier 0 sein. Und dadurch ergibt sich dann die Gleichung. 3 mal y ist 12, beziehungsweise y ist gleich 4 Und wir haben die beiden Kathetenlängen bestimmt. Jetzt brauchen wir nur mehr in die Flächenformel einsetzen. Also der Flächeninhalt ergibt sich als Produkt von 6 mal 4 halbe und das ergibt 12 Quadratzentimeter Flächeninhalt für das Dreieck. Und wir haben die Aufgabe gelöst.